Position Nummer 7, die vorletzte Übung, sind nochmal 100 Meter Ausfallschritte mit dem Sandsack. 20 Kilo haben wir hier. Einmal aufnehmen, auch hier darauf achten, wieder gerader Rücken und seitlich Schultern. Schön darauf achten, dass es auch wirklich auf den Schultern aufliegt. Das ist ganz wichtig. Und dann geht's los. Immer im Wechsel rechts, links, ein Bein nach vorn. Und hier beim Ausfallschritt darauf achten, dass die Fußspitze leicht nach außen zeigt und auch das Knie und das andere Knie berührt den Boden. Das ist wirklich etwas, worauf auch ähm, die Schiedsrichter ganz extrem achten. Und noch wichtig zu erwähnen, beim Hochkommen, schön die Hüfte strecken. Schön gerade machen den Körper und so einfach ein Bein vors andere setzen. Ja, ja.